Es ist ja so, dass andere Leute sich von meiner Behinderung irgendwie mehr gestört fühlen als ich selber. Dazu gehören zum Beispiel Bekannte, die irgendwie von mir erwarten, dass ich wieder gesund werde. Da kommen dann so Kommentare wie: Ja, vielleicht kannst du bald wieder arbeiten oder hoffentlich kannst du irgendwann wieder Segel fliegen oder so ein Zeug. Dabei ist es halt völlig unrealistisch. Und für mich ist das okay. Aber für andere Leute irgendwie nicht. Bei Ärzten ist es dann oft sogar so, dass die richtig empört sind, wenn ich sage, dass meine Krankheit nicht mehr besser wird. Mein Hausarzt besteht zum Beispiel darauf, dass wir die zugrunde liegende Erkrankung behandeln müssen. Das klingt erstmal vernünftig, aber leider ist meine zugrunde liegende Erkrankung nicht behandelbar. Und ich weiß das. Ich habe das akzeptiert. Für mich ist das in Ordnung. Für mich ist es okay, einfach nicht so viel zu können. Für mich ist es okay, einen Rollstuhl zu brauchen. Für mich ist es okay, wenn ich Schraubgläser nicht aufkriege oder wenn ich eben nicht so lange tippen kann oder wenn ich bestimmte Hilfsmittel brauche, um Dinge zu erledigen. Für mich ist es in Ordnung, wenn ich einfach manche Tage im Bett verbringen muss. Mein Körper ist so und ich habe da keinen Ärger damit. Ich akzeptiere meinen Körper so, wie er ist und ich sehe da kein Problem damit aber von Ärzten kommt dann oft. Ja, aber mit Rollstuhl in ihrem Alter, das ist doch kein Leben und sie sind doch so jung und sie müssen doch noch aktiv sein und sie müssen doch noch laufen können und all diese Sachen, als ob das irgendwie wichtig wäre. Wichtig ist Lebensqualität und Lebensqualität habe ich nicht, indem ich mich dazu zwinge, irgendwie noch zu laufen, obwohl es unheimlich weh tut. Lebensqualität habe ich nicht, indem ich mich noch weiter kaputt mache, indem ich arbeiten gehe. Lebensqualität habe ich, wenn ich meine Einschränkungen akzeptiere und wenn ich eben versuche herauszufinden mit welchen Hilfsmitteln und mit welcher Unterstützung ich am besten klarkomme. Es ist ja auch immer völlig unrealistisch, was die mir dann als Lösungsvorschläge verkaufen wollen. Also von wegen Physiotherapie und dann wird es ihnen wieder besser gehen und dann können sie wieder laufen. Äh, nein. Das wird schlichtweg einfach nicht mehr passieren. Ich habe die letzten zehn Jahre ja nicht auf dem Fußboden liegend verbracht, sondern ich habe Sport gemacht, ich habe mich körperlich betätigt, ich habe sogar ganz bewusst schmerzhafte Stellen zusätzlich trainiert, um sie eben zu stabilisieren. Auch wenn ich nicht so genau wusste, warum mir das jetzt hilft. Also wird die Physiotherapie das Problem auch nicht auf magische Weise lösen können. Zumal die Physiotherapeutinnen auch einfach nicht wissen, was sie mit mir machen sollen, weil... Meine Muskeln sind voll in Ordnung, die Gelenke sind halt Schrott. Es steckt auch immer so eine Erwartungshaltung dahinter, dass mein Zustand sich jetzt irgendwie wieder verbessern wird. Was er nicht wird, meine Krankheit ist fortschreitend. Wenn ich das Ganze beim Arzt dann erzähle, ist die Antwort immer so: Ja, wollen Sie nicht gesund werden? Oder es kommt immer so rüber, als würde ich irgendwie eine Verbesserung ablehnen was natürlich völliger Quatsch ist, aber ich habe die letzten ja, die letzten 27 Jahre damit verbracht, mir einzureden, dass es irgendwann besser wird. Es wurde halt nicht besser und es wird auch nicht mehr besser. Und um ehrlich zu sein, hat diese Akzeptanz, dieser Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich habe diese Einschränkung, das wird nicht mehr besser und ich akzeptiere, dass es mit der Zeit immer schlimmer werden wird. Das war für mich keine schmerzhafte Erkenntnis, sondern das war ein Befreiungsschlag. Mit einem Mal war ich frei von diesen ganzen unerfüllbaren Erwartungen an mich selber. Ich durfte einfach akzeptieren und mir selber auch verzeihen, wenn ich Dinge nicht konnte. Und das ist für mich kein schmerzhafter Vorgang, sondern das ist erleichternd, weil ich dann nicht mehr irgendwie immer selber schuld dran bin, dass mein Körper nicht mitmacht weil ich weiß, dass ich nichts dran ändern kann, dass es außerhalb meiner Kontrolle liegt. Und weil ich auch weiß, dass es an anderen Leuten liegt, dass die Krankenkasse mir den Rollstuhl geben muss, dass Ärzte mir Schmerzmittel geben müssen und so weiter, weil es nämlich an anderen Menschen liegt, mir eine Teilnahme an der Gesellschaft zu ermöglichen. Für mich ist diese Einstellung sehr heilsam. Ich kann meinen Körper akzeptieren, ich kann ihm verzeihen, ich weiß, dass er sicher ja Mühe gibt, aber einfach nicht so gut kann. Und das ist sehr gut für mich. Das ist total okay. Ich brauche keinen optimal funktionierenden Körper. Was ich brauche, ist Teilnahme an der Gesellschaft. Was ich brauche, ist medizinische Behandlung. Was ich brauche, ist Akzeptanz auch von anderen Leuten.